Hallo zusammen und damit heiße ich euch wieder einmal recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche wollen wir uns mit einem Ort beschäftigen, der heute mehr und mehr zum Müllproblem geworden ist. Es wartet eine über 100-jährige Geschichte auf euch, die leider ein ernüchterndes Ende nahm. Ich schlage euch also vor, kommt nun am besten mit auf eine entspannte Runde durch verlassene Orte hier im Osten Deutschlands und wenn ihr nach diesem Video Lust auf viele weitere habt, dann besucht uns gerne auf unserem Kanal und abonniert uns auf diesem Weg direkt, um in Zukunft keine Folgen mehr zu verpassen. Schon erledigt, dann geht es nun los und ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge, wir hören uns gleich. Wir sind UrbexLE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch keine Location, kein Werk oder ein Haus, wir zeigen euch ein komplett verlassenes Dorf. Von diesem Ort erfuhr ich nur über einen guten Freund, den ich hiermit herzlich grüße. Er meinte beim Gassi gehen im Wald eine ziemlich interessante Art Ziegelei gefunden zu haben und nachdem wir zusammen kurz via Maps einige Tage später über die Welt hier im Osten flogen, fanden wir tatsächlich die vermeintliche Ziegelei. Und alles, was sonst noch so vermutlich dazugehörte. Einige Wochen später sollte es dann tatsächlich soweit sein. Bei angenehmen Temperaturen und nonstop regen ging es los. Zugegeben nicht die allerbesten Voraussetzungen. Dafür trafen wir nicht auf merkwürdige Blicke. Und im Regen hatte dieser Ort auch eine gewisse Aura. euch die Geschichte etwas näher zu bringen, reisen wir dafür wieder einmal weiter zurück und beginnen selbstverständlich beim Urschleim. Wir schreiben das Jahr 986. Obwohl, so weit zurückreisen müssen wir dann doch nicht, denn der hier gezeigte Ort entstand etwa gute 900 Jahre später. Ein genaues Datum sucht man allerdings vergebens. Man liest etwas von Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts. Im Wesentlichen ging es in der Region im 19. Jahrhundert um die Kohle und das im wahrsten Sinne des Wortes. Der industrielle Braunkohleabbau begann vor genau 180 Jahren, 1842. Ab dieser Zeit entstand vermutlich Stück für Stück und etwa einen Kilometer nördlich des Kerndorfes, welches übrigens tatsächlich 986 entstand, ein weiteres Dorf bzw. eine Siedlung. Über die Jahre ließen sich hier mehr und mehr Bergbauarbeiter, man könnte sagen Kumpel und später sogar ihre Familien nieder. Spätestens als man 1887 eine zweite Grube in unmittelbarer Umgebung aushob, vergrößerte sich die Siedlung enorm. Im Wesentlichen ist die Siedlung auf diese beiden Gruben zurückzuführen. Allerdings gab es in der Umgebung mindestens sieben Tiefbaugruben zur reinen Braunkohlegewinnung. Zahlreiche Tagebaugebiete entstanden im Umkreis, genau wie eine Brikettfabrik. Diese ist aber heute leider nicht mehr existent. Vermutlich entstanden hier im gezeigten Dorf erst einzelne Höfe. Später kam auch ein eigener Bahnhof hinzu. Eine Bahnstrecke sucht man hier heute allerdings vergebens. Denn selbst in den Luftaufnahmen von vor über 20 Jahren lässt sich lediglich eine Gleisanbindung erahnen. Und vor Ort konnten wir weder einen Bahnhof noch dazugehörige Gleise ausfindig machen. Obwohl es diese angeblich gab oder wir sie einfach unter der Natur übersehen haben. Vielleicht und sehr wahrscheinlich handelte es sich auch einfach nur um einen Bahnsteig zum B- und Entladen, also eine Art Trasse für den reinen Güterverkehr. Belegen kann ich das aber nicht. Die ortsansässige Zuckerfabrik, die später zur Brikettfabrik umgebaut wurde, verfügte ab 1880 über einen eigenen Gleisanschluss. Vielleicht hat man auch diesen Anschluss gemeint, aber das wäre eine reine Spekulation. des 19. und dem frühen 20. Jahrhunderts war das Dorf vermutlich auf seinem baulichen Höhepunkt angekommen. Zumindest wirkten die Gebäude so. Vielleicht lehne ich mich da auch etwas sehr weit aus dem Fenster, aber keines der Gebäude entstand wohl erst zu DDR-Zeiten. Neben dem einen oder anderen Bauernhof gab es ebenso ein großes Verwaltungsgebäude, in dem sich vielleicht auch die örtliche Schule befand, denn eine Schule soll es hier wohl auch gegeben haben. In einem anderen Gebäude hätte es einfach keinen Platz gegeben. Aber wie viele Kinder es hier wohl gab, vermutlich plus minus 10 oder was sagt ihr? Insgesamt sind es wohl 26 Gebäude gewesen. Auf der Karte zählt man heute deutlich weniger. Aber viele Häuser waren so ruinös zerstört, dass nur noch einzelne Wände standen. So schnell es eben losging, so schnell war es wieder vorbei. 1909 schloss die erste Grube und 1927 und 28 weitere fünf. Allerdings blieb die erst 1905 eingeweihte Veredelungsanlage bis 1966 in Betrieb. Die umliegenden Tagebaugruben sorgten für reichlich Nachschub. Ob es sich bei der Veredelungsanlage vielleicht tatsächlich auch um die vermeintliche Ziegelei handelt, ist naheliegend und realistisch, denn von einer Ziegelproduktion las ich während der Recherche rein gar nichts. Mit dem Nachlassen des Kohlebedarfs und der Tagebauförderung wurde der Standort zunehmend unattraktiv, weswegen immer mehr Einwohner das Dorf verließen und woanders ihr Glück suchten. Mit dem Beginn der 90er Jahre war das Dorf teilweise schon verwahrlost. Der letzte Einwohner verließ wohl 1996 die Ortschaft. nun über zweieinhalb Jahrzehnten Leerstand war der Zustand entsprechend. Etliche Häuser waren sehr zerstört und ich meine so sehr zerstört, dass lediglich Steinhaufen an deren Existenz erinnerten. Manche Gebäude standen auch noch, zumindest augenscheinlich. Beim Betreten stellte man aber schnell fest, dass es sich nur noch um Hüllen handelte, denn die meisten Decken lagen schon im Erdgeschoss. Dennoch gab es auch durchaus interessante Motive und desaströsen Verfall zu fotografieren und zu filmen. Vor allem das vermeintliche Schulgebäude machte einiges her. Was nicht so viel hermachte, war das Thema illegale Müllentsorgung. Dieses Thema wurde vor Ort überall sichtbar. Egal ob Autoreifen, Bauabfälle oder Schutt, selbst Elektronik oder Isolierungen. So ziemlich alles liegt hier in Haufen umher. Auch die zuständige Gemeinde hat dieses Thema bereits aufgegriffen und die Zufahrten für Pkw und Co. blockiert. Erfolglos. Teilweise fährt man über Felder und Umwege hierher, um auch Chemieabfälle wie Lacke, Öle und Farben in Anführungszeichen zu entsorgen. Alles Zulasten der Allgemeinheit und der Umwelt natürlich. Auch griff man dieses Thema in der regionalen Presse auf und verwies auf die Ordnungswidrigkeit, die damit begangen wird. Bürgerinnen und Bürger sind übrigens angehalten, Meldungen bei verdächtigen Treiben zu machen. Aber ob man da jemanden tatsächlich erwischt, ist fraglich. Wenn ihr mich fragt, sowas sollte auch härter bestraft werden. Ab einer bestimmten Menge und für bestimmte Stoffe sowieso nicht mehr als Ordnungswidrigkeit, sondern als Straftat. Denn wenn man nachts zu einem abgelegenen Ort fährt, um dort 30 Autoreifen zu entsorgen, dann macht man das absolut wissentlich und mit Vorsatz. So etwas muss einfach härter bestraft werden. diese Siedlung allerdings nicht zusammen mit der Brikettfabrik in den frühen 2000er Jahren weggerissen wurde, ist mir ebenso ein Rätsel. Vermutlich lag das aber mal wie immer am Geld und mangelnden Interesse. Stattdessen hat man nun eine illegale Deponie an der Backe, die regelmäßig durch städtisches Personal beräumt wird und in Zukunft beräumt werden muss. Mich interessiert zum Schluss natürlich wie immer eure Meinung. Was hättet ihr als Stadt getan? Alles abgerissen und aufforsten oder Teile erhalten, wie beispielsweise die Schule? Und was ist mit den Müllganofen? Härtere Strafen einführen oder Beschwerde einlegen und so weiter und so fort. Welche Möglichkeiten gibt es da? Na, da bin ich fast schon überfragt. Auf jeden Fall muss ich da etwas tun. Schreibt mir doch eure Gedanken gerne in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Zum Abschluss gibt es selbstverständlich noch einige Bilder aus einem Dorf, welches durch Braunkohle entstand und wieder ging. Gebt mir zum Schluss dieses Videos einen Daumen nach oben, wenn euch diese Folge gefallen hat und dann hören wir uns gerne in einigen Tagen wieder. Oder ihr geht gleich auf unseren Kanal und schaut dort weiter, denn es warten dort noch viele, viele Folgen auf euch. Ich wünsche euch nun alles Gute, wir hören uns demnächst. Macht's gut, bis dann und ciao.